Der Nike Vapor 14 zählt ohne zu überlegen zu den beliebtesten und besten Speedboots, die es aktuell auf dem Markt gibt. Aber es gibt hier nicht nur den Nike Vapor Elite, sondern auch das Pro und Academy Modell. Deshalb wollen wir heute diese drei Preisklassen testen und auch vergleichen, um euch zu zeigen, wo liegen die Unterschiede und welcher Fußballschuh bietet das beste Preis-Leistungsverhältnis. All das gibt es im heutigen Video. Heute im Video der Nike Vapor 14 Academy Pro und auch das Elite-Modell. Wir vergleichen nämlich heute die einzelnen Nike-Preisklassen, um euch zu zeigen, wo liegen die Unterschiede, was gilt es zu beachten, welcher Fußballschuh bietet das beste preis leistungs Alle Infos jetzt im Video. Ihr habt es also gehört, Leute, wir vergleichen heute also die Nike McCool-Modelle. Wir haben uns entschieden, das Ganze zum Nike Vapor 14 zu machen. Aus dem brandneuen Nike Impulse Pack. Einfach weil das Colorway sehr, sehr cool aussieht und weil viele von euch gefragt haben: Hey, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Elite-Modell, dem Pro-Modell und dem Academy-Modell? Beziehungsweise welches lohnt sich am meisten und für welchen Spieler passt welches Modell? Genau das sollen wir heute klären und ich würde sagen: Genug gelabert, wir starten rein. Natürlich direkt mal mit dem Elite-Modell, mit dem Nike Vapor 14. Dieser Fußballschuh kostet in der Liter-Variante 249 Euro und ist natürlich der Top-Performance-Fußballschuh, also der Schuh, der auch bei den Profis beispielsweise von Bruno Fernandes getragen wird. Deshalb auch hier schon mal vorweg natürlich die meisten Features und natürlich auch die beste Performance. Nichtsdestotrotz, bleibt auf jeden Fall dran, es wird auch spannend zu diesem Modell und auch zu diesem, bei welchem Spieler sich das hier eignet. Aber, was natürlich den Nike Weber 14 ausmacht, ist zum einen, das ist hier ein perfekter Speedboot, sprich für alle, die aufs Tempo-Trippling stehen, auf Geschwindigkeit, hier optimale Unterstützung suchen, finden beim Nike Weber 14 eine unglaublich gute Waffe. Hat sich auch einiges verändert, wie ihr hoffentlich im Review gesehen habt, ihr findet beide Schulen den Elite und den schon als ausführliches Review, da findet ihr natürlich nochmal mehr Fakten. Nichtsdestotrotz, am Fußballschuh selbst hat sich im Vergleich zur Vorgängergeneration Generation einiges geändert. Zum einen nur noch klein hier an der Schnürbereich. Ansonsten nennt sich das Obermaterial Weber Posit. Das ist ein vierlagiges Obermaterial. Vom das Titan-Synthetik ist hier entscheidend. Denn es übernimmt hier verschiedene Funktionen, je nachdem wo es angeordnet ist. Wir haben im Vorderfußbereich einen extrem dünnen Bereich, also einen sehr direkten Touch, damit auch die Ballkontrolle extrem gut. Dann haben wir jetzt zum Beispiel hier ein Speedband, das auch im Vorderfuß angeordnet ist. Hier aber stabiler und so natürlich beispielsweise... In der Richtung, beim Richtungwechsel eine optimale Traktion zu haben. Die Passung an sich beim Elite-Modell auf jeden Fall für mittlere Füße perfekt, für schmale sowieso. Bis leicht breit, dieses Mal auch, hat sich verändert im Vergleich zum Nike Liter 13 oder Superfly 7, deshalb auch hier bis leicht breite Füße bespielbar. Man hat sehr engen Sitz, das sollte man auf jeden Fall wissen, dadurch natürlich auch einen extrem guten Lockdown und die Sohlenkonstruktion, man sieht es, ist eine Art split -Soul. Damit sitzt der Fuß einfach nochmal sicherer am Schuh und der Fuß kann Fuß von nochmal besser adaptieren. Sprich ein High-Performance-Fußballschuh und der gehört, ohne hier drum umzureden, zu reden, zu den besten und beliebtesten Speedboots und das nicht ohne Grund habt ihr gehört. Es gibt natürlich noch mal mehr Fakten zum Schuh hier auf diesem Kanal als Review. und Nichtsdestotrotz geht es ja heute eher um die Unterschiede. Deshalb machen wir direkt weiter hier mit dem Nike Vapor 14 Pro. Hatten wir auch vor kurzem hier als Review und ich muss sagen, von diesem Fußballschuh bin ich extrem ähm, überrascht gewesen, was das Positive angeht. Zunächst, wenn man die beiden Fußballschuhe mal in der Optik vergleicht, fällt auf, dass man eigentlich gar keine Riesenunterschiede erkennen kann. Vor allem für leiden sehr, sehr schwierig, hier einen Unterschied auszumachen. Vor allem, wenn der Fußballschuh am Fuß ist. Das ist definitiv schon mal ein Pluspunkt für einen Fiktor-Fußballschuh, zumindest meiner Meinung nach, da die Optik hier immer noch eine Rolle spielt. Was aber unterschiedlich ist, ist hier die Sockenkonstruktion. Die ist hier auf jeden Fall nochmal elastischer, damit natürlich auch anpassungsfähiger als hier beim Elite-Modell. Dagegen natürlich der Halt dann nicht ganz so direkt hier wie beim äh, Top-Performance-Fußballschuh. Nichtsdestotrotz, der Lockdown und der Touch in diesem Pro-Modell haben einen sehr guten Ergebnis abgeschlossen. Wir haben einen sehr weichen Touch im Vorderfußbereich. Sieht relativ gleich aus wie hier beim Elite Schuh, aber hier gibt es auf jeden Fall einen Unterschied. Der Touch zwar hier auch sehr sehr direkt und sehr weich, vor allem für ein Pro Modell, aber natürlich nicht so weich wie beim Elite Modell, das sollte man im Hinterkopf behalten. Wir haben hier aber auch einen Flammig Bereich und auch die Sohlenanordnung ist 1 zu 1 identisch zum Elite Modell, absoluter Pluspunkt, denn hier hat Nike auch noch mal einiges verändert um die Sohlenkonstruktion zu ändern und nicht mehr nur maximale Beschleunigung nach vorne zu unterstützen, sondern auch zur Seite. Was die Passform angeht, eigentlich hier relativ identisch zum Elite-Modell, also bis leicht breit kann eigentlich jeder mit dem Nike Vapor 14 auflaufen. Die Socke ist nochmal etwas höher, etwas elastischer, damit kommt man ein bisschen besser in den Schuh rein als jetzt hier beim Elite-Modell, ist aber kein positives oder negatives äh, Detail. Was nochmal unterschiedlich ist, ist ein paar optische Details, zum Beispiel hier auf der Außenseite, die sogenannten Speedwings sind hier nicht angebracht, sondern nur aufgemalt. Beim Top-Performance-Fußballschuh sind die quasi nochmal auf dem Obermaterial draufgeklebt und auch das Logo an der Ferse ist anders als beim Elite-Modell. Ansonsten von der Performance, natürlich gibt es hier Unterschiede zum Elite-Modell, man muss aber sagen, für den Preis bei diesem Modell, der liegt nämlich bei 139 Euro, ist die Performance gar nicht so krass unterschiedlich zum Elite-Modell. Deshalb hier schon mal, was das preis leistungsverhältnis angeht, dieser Fußballschuh ganz oben mit dabei. Wie es hier beim Academy-Fußballschuh aussieht, da kommen wir natürlich auch noch dazu, denn das ist wirklich die günstigste Preisklasse, kostet aktuell 79,99 Euro und ist natürlich damit in der Preisklasse auf Platz 3 hier in diesem Voting. Und da ist auch der größte Unterschied im Vergleich zum Pro oder Elite-Modell ein definitiv komplett anderer Fußballschuh, kann man fast schon sagen. Klar, die Optik sieht auch hier vom Colorway relativ ähnlich aus. Aber die Academy Variante natürlich aufgrund des geringeren Preises natürlich auch weniger Features. Zum einen muss man sagen, das u ist auf jeden Fall hier eher gepolstert als direkt vom Vergleich zum Pro- oder elite modell Da ist es auf jeden Fall schon mal einen großen Unterschied. Genauso, dass es hier kein leber oder keinen fly bereich gibt. Damit das Material natürlich dicker, was aber hier auf jeden Fall extrem überraschend war für mich, ist der gute Komfort. Der Fußballschuh ist, wie gesagt, etwas dicker, damit gepolsterter und damit natürlich auch einen sehr guten Komfort. Das hat mich auf jeden Fall überrascht. Was das Ballgefühl angeht, kann die Academy-Variante natürlich nicht mit, der Pro oder Elite mit, ähm, mit dem Pro oder Elite-Modell mithalten. Das muss man ganz klar so sagen. Was auch auffällt, wir haben hier beispielsweise kein Speedband, was wir beim Pro oder Elite-Modell haben. Das ist hier nur aufgemalt. Und auch die Sohlenkonstruktion ist nicht identisch zum Pro-Delete-Modell. Wir haben eine andere Stollenanordnung. Nichtsdestotrotz finde ich cool, dass es hier auf jeden Fall diesen Mittelteil gibt. Sieht optisch auf jeden Fall cool aus. Ich muss aber sagen, trotz dass es hier den günstigen Preis gibt, schließt es im Vergleich zum Pro-Modell nicht ganz so gut ab, vor allem weil es halt einfach noch mal weniger Features bietet, nichtsdestotrotz kann man natürlich auch mit diesem Fußballschuh optimal Fußball spielen, das soll auf jeden Fall hier nochmal hervorgehoben werden, vor allem weil wir hier natürlich einen riesen Preisunterschied haben zu diesen zwei Modellen, sprich, was mein Fazit ist zum Pro- oder Academy-Modell, vor allem der Jugend macht das definitiv Sinn, einer dieser beiden Fußballschuhe zu spielen, meine Wahl würde auf das Pro-Modell fallen, denn wenn man mit dem Fuß noch wächst, ist es natürlich sinnvoll, nicht direkt den Top-Performance-Schuh zu holen, sondern direkt mal ein Pro- oder das Academy-Modell, da man wie gesagt ja noch ein paar Schuhe braucht, bis man ausgewachsen ist. Für alle, die einen ausgewachsenen Schuh haben, meine Empfehlung auf jeden Fall der Nike Vapor 14 Elite, weil er einfach die beste Performance bietet, die besten Features und damit natürlich auch der meiste Spaß in diesem Fußballschuh. Und ihr habt es gehört, die Profis spielen diesen Fußballschuh tatsächlich auch so. Das sollte man auch beim Preis im Hinterkopf behalten. Wir haben hier möglichst drei sehr unterschiedliche Preisklassen, damit aber auch für jeden was dabei. Kommen wir noch zuletzt zur Passform hier beim Academy Modell. Man kann sagen, dass man hier auch mit bis zu breiten Füßen auf jeden Fall mit dem Fußballschuh spielen kann, weil er einfach sehr ähm, gepolstert ist und damit natürlich auch anpassungsfähiger ist. Deshalb würde mich immer interessieren, Leute, auf welchen Schuh würde eure Wahl fallen? Welcher Fußballschuh ist für euch das Beste, was das Preis-Leistungsverhältnis angeht? Für mich im Jugendbereich den IGW Vapor Grow und beim, ja, wenn man sagt, ausgewachsen mit dem Elite-Modell definitiv die beste Performance erwarten.